Hätte ich gar nicht zu träumen gewagt, dass wir das hier heute ja. so nehmen. Ja. Was heißt das Auto ins, im Falle des Kühlschranks Heißt das? Der kann draußen gehen bleiben. Regenfest. Der ist Regenfest. Der, als Dank dafür, dass wir die Konsumenten sind. Meine Schatz. Mein Dank. muss man erstmal Yeah, I was <laughs>